Willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Story-Folge von Gato Roboto. Erinnert ihr euch noch? Hier ja, Aquädukte. Falls nicht, nicht so schlimm, ist schon ein bisschen her. Aber, mir fällt auf, ich habe alles. Alles, außer ein einziges Health-Upgrade, ein Energy-Kit. Und, was ich vergessen habe, ist, dass man hier hoch kann. So, man kann hier natürlich nicht einfach so hoch. aber Doch, kann man. Doch, mit dem äh, anscheinend kann man hier einfach so hoch, wenn man den ähm, Spin -Jump hat, kann man hier einfach hoch. Okay, und dann, wenn man hier weitergeht dann findet man hier rechts das letzte Energy Kit, was ich verpasst habe. Und jetzt haben wir tatsächlich 100%. So, jetzt müssen wir noch mal zurückgehen. Ähm, ich kann hier wahrscheinlich, dann sehen wir uns einfach gleich nochmal wieder. So, jetzt sind wir wieder hier im Inkubator an dieser Stelle. Ja, yeah, da, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und nun, da wir 100% haben. Und falls ihr mir nicht glaubt, dass wir keine 100% haben, ich zeig's euch. Ich stehe jetzt schon in der Datei, dass wir 100% haben. Wollte ich nur kurz gezeigt haben, damit ich mich ein bisschen besser fühlen kann. So, weil ich saß nämlich sehr lange. Ich habe nämlich schon vier Stunden dieser Pfeil. Und äh, ja, egal. So, aber wie kommen wir jetzt dort rein? Das Mysterium bleibt zwar immer noch offen. Aber ich habe schon eine Idee, was wir machen könnten. Und zwar kann man ja hier durchschwimmen. Ah nee, warte, da waren wir doch vorhin. Da waren wir doch vorhin. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wie kommt man... Und lang. Irgendwie... Fehlt uns was, wir haben irgendwie einen Knopf nicht. Es fehlt ein Knopf oder so. Könnt ihr hier fliegen? Ob das jetzt gewollt ist, dass man das kann oder nicht, ist jetzt egal. Man kann auf jeden Fall fliegen. Da ist zwar eine Röhre, aber da meine ich war jetzt aber kein Knopf. Ich kann noch mal kurz rüberschwimmen und nachschauen, aber ich meine da... War nichts. Aufpassen, bitte. No, aber nicht in meine Fresse rein. Nein, ich hätte einfach nach rechts rein gehen sollen. Wenn ende mache ich das alles umsonst. Das kann sehr gut sein. Gehen wir einfach so hier hoch. So ist es viel einfacher. Erwischen die mich auch nicht. Autsch. Aber Da unten ist nichts. Wo kann man da denn überhaupt überblangen? Bis da? zum... Okay, ich, ich bin gerade sehr verwirrt. Soll man vielleicht das U-Boot hier so mitnehmen? Dann vielleicht alle killen oder so. Autsch. Uh, uh, uh, uh. Das ist jetzt das einzige, was ich machen kann. Das Ding noch mitnehmen. Und hoffen, dass es das mir irgendwie hilft. Autsch. Ah doch, es hat geholfen! Ah, ich muss alle Gegner besiegen in diesem Raum. Habt ihr das gehört? Dieses Geräusch? Ah, okay. Lass ihn mal hier. Oder Moment, nein. Besser. Ich lasse ihn mal hier. Zack. Und mir dann mein U-Boot. Zack. Hier durch. Mach den dann platt. So, mach den dann platt. Aufpassen. Was soll ich machen? Stopp doch. So, der letzte. Da kann mir jetzt niemals drei Leben abziehen. Niemals. Niemals. Alter. Wow, wow, wow. Nein, kann er nicht. Pff. Ja, jetzt ist er frei. Perfekt. Und jetzt hole ich hier nochmal kurz mein Mac runter. Genau. Perfekt. Und dann sollten wir ins Abort können. Das kann ja jetzt nicht so lange weiter... Ne, muss irgendwo das Ende sein. Okay, muss ja alleine lang. Das ist zu eng. Aha. Die, die, keine Ahnung, die Kanonen hier wieder. Was auch immer das für Dinger sind. Schön, schön. Und wenn wir den hier, dann ist da irgendwo was unten freigesetzt worden. Wahrscheinlich. Ja, dachte ich mir schon, dass ich hier dann hoch kann. Zack, zack, zack. Peng! Achtung, nicht humanoider Besucher der Forschungseinrichtung. Katze. Bevor du dich weiter nach unten begibst, solltest du wissen, dass die Rückkehrfunktion für diesen Aufzug deaktiviert wurde. Für deine Sicherheit gibt es keine Garantie. Anders ausgedrückt, ab hier gibt es kein Zurück. Wenn, du, de, wenn dich also ein Mensch steuern sollte und dieser Mensch zu einem früheren Punkt zurückkehren und unbedeutende Artefakte aus aller Welt sammeln möchte. Um sein Streben nach hundertprozentiger Vollständigkeit zu erfüllen, dann möchte dieser Mensch jetzt vielleicht lieber umkehren. Miau! Gut gesprochen! Das werde ich vermissen. Sei ab jetzt vorsichtig! Miau! Tja, aber wir waren wohl einen Schritt voraus. Denn wir haben genau das schon geschafft. Und damit würde ich sagen, mit einer neuen Palette nehmen wir mal Traube. Traube sieht echt schön aus. Auf ins Finale! Ins Labor! Oh, wir können uns bewegen! Autsch! Bäm, bäm, bäm, bäm, bäm, bäm, bäm. Okay, das ist cool. Bäm, bäm, bäm, bäm, bäm. Das finde ich richtig cool hier. Wir haben jetzt zwar schon zwei Treffer genommen, aber dann ist es halt so. Noch mehr von euch. Was wollt ihr? Out ab! Noch mehr! Mein Hüde, ihr wollt's aber wissen! Die ganze Familie versammelt, oder was. Oh. was? Was, was habe ich getroffen? Okay, wie auch immer Achso, der schmeißt hier einen Frosch runter wow. Ich hoffe, ich kriege noch einen Safe, Weil, äh, sonst wäre blöd Kann ich verstehen, wenn nicht, aber Ich bin jetzt fast tot, das ist halt ein bisschen blöd jetzt für mich oder? Muss doch irgendwie eine Heilungsfunktion irgendwo geben noch. Oh, oh, das ist fies, dass da an der Seite noch einer ist. Das finde ich fies. Ja, Autsch. Das ist echt schwer hier. Nicht so um was Nein, nicht, okay. Hier, nein. So, ich noch nicht mal, wann, da kann ich nicht lang. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben das geschafft. Ja, das haben wir Labor Und ja, man kann jetzt tatsächlich nochmal speichern Nur seid gewarnt Jetzt hier speichern und ihr könnt nie wieder zurück Gut Weiter ja, da geht's Autsch, äh, ich will doch nochmal speichern Mensch, 16 Energiepunkte Wir haben angefangen mit 3 Mensch Also, das ist schon heftig Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Pschu. Pschu. Ein kleiner Kampf. Ah, was bist du denn? Es kann fliegen. Was auch immer es ist. Es kann nur geschadet werden, während es am Fliegen ist, aber es ist down. Haha. Aber dies nochmal ein Kampf. Aber diesmal mit normaler Musik. Ich mag diese Gegner hier nicht. Ich mag sie einfach nicht. Da ja, der ist da gefangen. Der kann uns nichts tun. wie ihr schon! Haut ab! Bäm, bäm, bäm, bäm, bäm, bäm. Bye bye. Aber soweit ich weiß, ich dürfte es jetzt eigentlich keine Secrets mehr geben. Hoffentlich kriegen wir es in dieser Folge schon alles hin. Wenn nicht, dann muss ich es auf die nächste Folge verschieben. Dann wäre das zwar so, aber... Ja, dann. Bam, bam, bam, bam, bam. Oh Gott. Oh nein. Autsch. Okay, das ist fies. Ah, das ist wirklich fies. Aber ich finde überle über überlebt ich habe überlebt. Ich bin durchgekommen. Du kannst uns nicht zu und hau ab. Okay, ich glaube das Labor ist hier komplett einfach nur noch voll Mit ganz vielen Gegnern. Was bist du eigentlich? Ich dachte, die kämpfen wir schon, aber die können wir anscheinend noch nicht. Wir fliegen den Heidi dort. Aua, was soll das? Bäm, Okay, warum ist hier links irgendwas? Da kommt man aber gar nicht lang. Wow. <lacht> oh Gott. Okay. Man kann sich ja leider nicht ducken im Spiel. So also konnte ich dem jetzt kaum ausweichen. Aber der ist zumindest down und hier ist noch ein safe und hier ist ein gegner, wer bist du denn? oh er habe ich gesehen hm? ah ich kann ihn, kann ich ihn nur mit raketen? ja nur raketenschaden nehmen oder? nur dann macht er so eine animation ja ich glaube, ich glaube nur raketenschaden nehmen bin mir jetzt nicht sicher. Nee, nicht nur Raketen. Alles klar. Ich habe jetzt Kampf. Ich habe so übrigens keinen Damage genommen mit dem Kampf. Ziemlich cool. If I do say so myself. Ah! Okay, jetzt wird's, äh, jetzt wird's echt heftig. Jetzt ist es ein bisschen zu viel für mich. Mach dein Maulchen auf. Bam, bam, bam! Okay. zack, da oben ist noch einer der ist auch weg schön schön oh, Hier gibt es noch ganz viel ganz viele Tromps. lass mich durch aha ich kann doch vor allem auch gar nicht durchdashen durch die dinger, die sind echt solide da kommst du nicht durch, da kommst du echt nicht durch mal mal den da oben killen, So. Au. Aber hier oben kann der mir nicht schaden, oder? Nein, natürlich nicht. Noch ein Typ. Oh Gott. Könnte ein bisschen schwer werden hier. Bam, bam. Nee, ich glaube, das wird sogar die vorletzte Folge. Weil das Finale des Spiels ist tatsächlich doch noch ein bisschen länger, als ich dachte. Yay. Oh, wie viele von euch noch? Okay, das ist echt schwer hier. aber ah, da oben kann man durch. Ach ich kann einfach raus. Ich muss die gar nicht killen. Okay, besser ist. weil Ich bin schon sehr angeschlagen und es gab schon lange kein Checkpoint mehr. Ich würde jetzt gerne ohne Tod durchkommen, wenn es okay wäre. Ja, das Spiel ist nicht einfach. Mal sagen, was man will. Das Spiel ist nicht einfach. Oh, noch so ein Raum. Aucci. Der da oben nervt mich. Der da oben so weg. Ja, genau deshalb Verdammt. Den muss ich jetzt aber besiegen. Ja, den muss ich jetzt besiegen. Bam, bam, bam, bam. Ich weiß nicht, wann ich ihn angreifen kann und wann nicht. Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber der tankt richtig viel! Oh Gott, ich habe Angst vor dem Endboss. Wie viel wird der wohl tanken? wir safe. Yes, wir sind safe! Puh, also, das ist ja echt, das ist echt krank. Das Liedernde Labor. Oder so halb pink. Keine Ahnung. Lila pink. Diese Muster. Oh! Sieh mal eine Hand. Wenn das nicht mein kürzendhafter Kontrahent ist. Ja? Sei nicht so selbst Ich hab die genau da, wo ich dich haben will. Oder hast du es nicht verstanden? Alle die Herausforderungen, die du gemeistert hast, alle Widrigkeiten, die du befunden hast, sie waren nur eine Reihe von Experimenten, die zeigen sollten, ob du ein geeignetes Gefäß abgeben würdest. Und du hast es als sehr und Fließerstandsflieh erwiesen. Du wirst der ideale von meinen armen Hund Bartnäff, der im Sterben liegt. Er ist schon seit langem krank, weißt du? Ich habe ihn in einer hydroglobulären Kröte am Leben erhalten. Doch ich wusste, dass du früher oder später nicht reichen würdest. Es würde nicht reichen. Es würde nicht reichen! Und so habe ich auf die Militärdatenbank zugegriffen und dich und darf gefunden. Ihr beide seid geeignete Wörter für mich und für Barton. Jetzt ist ja das Lachen, verdammt was. Wenn ich den Körper eines Soldaten habe und den Geist von jemandem, der so viele Menschen getötet hat, so viele Ach. Stell dir vor, wie erfreut ich war, als ich herausfand, dass das Patrouille ihn durch diesen Sektor führt. Ich habe den galaktischen Sender repariert und eine Sicherheitswarnung gesendet. Und dann, dann habt ihr Schwachköpfe eine Bruchladung in meinem Hinterhof gelegt. Ja. Natürlich nimmt sich der schwachköpfige Soldat in seinem eigenen Schiff ein. Glücklicherweise wurde sein Körper dabei nicht allzu stark beschädigt. Ich werde nun mein Bewusstsein in Dampfkörper übertragen. Und endlich diese armselige Formlos werden. Danach werde ich mit deinem Körper dasselbe verpackt tun. Sie werden nicht alle bereuen, dass sie mich erniedrigt und mich wie eine dreckige Ratte behandelt haben. Na? Warum ich das mache, fragst du? Ich kann mich nicht mal mehr, mehr daran erinnern. Wow. Heißt das, wir müssen jetzt unseren Freund umbringen? Anscheinend. Nein. Oh nein. Und jetzt der Trailer-Theme. Und ich finde ihn so heil, geil. Diesen Theme. Uh, uh, uh, uh, uh. Ich kann ihn nur da oben angreifen. Aua! Uh, uh, uh. Au! Bäm, bäm, bam! Wow! Aua! Ich dachte, mach weiter. Shit, ich glaube, das war's. Das überlebe ich nicht. Du, du, du. Du, du, du, du, du. Du, du, du, du, du, du. Oh, der arme Bug, der, der tut mir natürlich leid, aber Das kann er nicht machen Das geht nicht, das geht einfach nicht Das kann er einfach nicht machen Aua Was macht er jetzt? Oh no Bist du geisteskrank? Äh, ja, ist er Kann ich mir nicht selbst beantworten ob wir das jetzt noch schaffen in diesem Try? Ich bezweifle es, aber ich habe nichts anderes vor. Und ganz ehrlich, das Dashen das ist sehr hilfreich. Aber doch, ich glaube, ich krieg's hin. Oder? Oh mein Gott. Nein! Er ist fast down. Komm schon. Warte, wieder die Scheiße. Nein! Verdammt! Jetzt geht down! Er, um. er ist fast tot! Bam! Aber das scheint es doch nicht gewesen zu sein! Wir müssen ihm hinterher! Er ist einfach so geflohen! Das kann doch nicht wahr sein! Wo ist der? Hier ist er. Da bist du, Kitty. Also gut. Siehst du diese Röhre da oben? Dort wirst du deine letzte Ruhe finden. Bist du schon müde? Miau. Glaubst du etwa, du hast mich geschlagen? Ha, als ob ich einen Mack brauchen würde. Oh nein. Mit dieser vorzüglichen Statur und opponierbaren Daumen werde ich dich auf die altmodische Art erledigen. Sag Hallo zu meiner neuesten Multigun. Miau! Verabschiede dich doch auch gleich, wenn du schon dabei bist. Oh mein Gott, er schießt mit. Oh mein Gott. Bam bam, bam, bam, bam, Er hat eine Gun. So wie wir. Eigentlich doch nur fair, ne? Aber das kann ich jetzt nicht sagen. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ouch, ouch, ouch. Out, out, out, out. Out, out, out. Bam, bam, bam, bam, bam. Meine Güte, der haut rein. Aber wir haben ihn. Das heißt, Ich kann mich nicht steuern. Ich kann nicht steuern. Ich kann nichts machen. Aua. Das war's, Katze. Hier bleibt nichts anderes übrig, als dich zu ergeben. Das Gefäß wurde schon genug beschädigt. Ayan! Störung entdeckt! Unterbricht mich nicht, Computer! Die Situation ist unter Kontrolle! Zur Freigabe der hydroglobulären Röhren bitte das Passwort eingeben. Genug! Deine Hilfe wird hier nicht gebraucht! Inkorrekt. Bitte das Passwort eingeben. Korrekt! Hydroglobuläre Röhren werden freigegeben. Barcliff! Du musst in der Röhre bleiben! Dein Zustand ist nicht stabil. Wieso, Barcleff? Erkennst du mich nicht? Ja, du bist in deinem Körper. Natürlich erkennt er dich nicht. Ich bin es. Ich bin dein Freund, Otto. Dein Herrchen! Herrchen! Oh, no. Mhm. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Haben, haben wir es geschafft? Barcliffe, komm her, Freundchen! Hütter uns. Und damit ist das Spiel durch. Mission abgeschlossen. Abschlussreiter 100%. Ah, warte, Barclay ist doch jetzt. Ähm. Warte, ist. Jetzt bin ich verwirrt. Ist Barclay wirklich Barclay? Oder ist er. Oder ist er vielleicht... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Also entweder Barcliff ist Barcliff oder ist unser Freund. Oder die beiden Menschen sind leider draufgegangen. Und wir müssen jetzt zusammen mit Barcliff weitermachen. So viele Fragen. Ah! Ich glaube, die Maus war unser Freund. Und er lebt noch. Aber... Was wird aus ihm? Das war es auf jeden Fall mit Gato Roboto. Puh, also ich muss echt sagen, geiles Spiel. Echt geiles Spiel. Werde ich bestimmt nochmal äh, spielen. Auch sehr herausforderndes Spiel. Man muss die Börse erstmal rausfinden, wie die funktionieren. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich beim Endboss sofort herausgefunden habe, wie der funktioniert. Und ähm. Ja, das, das, das Spiel ist echt krass. Also, hat mir gefallen. Story ist cool. Ähm, stellt aber noch ein paar Fragen offen. Also ich würde euch empfehlen, das Spiel zu holen. Das Spiel ist vielleicht 7 Euro, gibt es auch auf der äh, Switch. Vielleicht sogar auf Playstation 4 und Xbox, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall gibt es auf der Switch. Und für nur ungefähr 7 Euro. Ich finde, das ist der Preis auf jeden Fall wert. Und wie ihr sehen könnt, wir haben 100% durch. Das war's mit dem Let's Play. Bestimmt gibt es noch ein paar Bonus-Episoden, aber das soll jetzt erstmal gewesen sein. Wir sehen uns bei dem nächsten katzenfreundlichen Spiel wieder. Haut rein, schönen Tag noch und ein perfect day für euch.